Sie. Schau mal, was auf dem Wegweiser steht. Dachte ich mir schon, dass es ein Fehler war, vorhin nicht rechts abgebogen zu sein. Er. Ja, Unsinn. Das macht doch keinen Unterschied. Diese Situation brachten die beiden in unsere nächste Sitzung. Für Sie war klar, er hatte einen Fehler gemacht. Für ihn war klar, ihr Fehler ist, dass Sie jedes kleine Missgeschick gleich so hoch spielt. Für mich war klar, es ist noch offen, ob der Umweg ein Fehler war. Ich an Sie gerichtet. Ich habe verstanden, dass Sie sich geärgert haben, dass Sie einen Umweg gefahren sind. Glauben Sie denn, dass auch Ihr Partner sich darüber geärgert hat? Da fragen Sie doch am besten selber. Nun ja, aber dann werde ich nie erfahren, was Sie denken, was seine Gedanken sind. Ach. Ich denke, der ist so selbstgerecht, dass er sich darüber gar keine Gedanken macht. Ihn hat nur genervt, dass ich ihn schon wieder rummotze, wie er das nennt. Als nächstes fragte ich ihn. Was haben Sie denn gedacht, als Sie das Schild gelesen haben? Hatten Sie Zweifel, ob es besser gewesen wäre, vorher abzubiegen? Mich stört einfach, dass sie immer rummäkelt beim Fahren. Sie soll sich nicht darum kümmern, welchen Weg ich fahre. Ich bin bis jetzt. Immer angekommen. Moment, Moment. Ich, ich, ich wollte wissen, ob Sie auch verunsichert waren, als Sie das Schild gesehen haben. Naja, es wäre vielleicht besser gewesen, vorher abzubiegen, aber ist denn das so wichtig? Äh, dann wende ich mich schnell nochmals an Sie, bevor Sie Ihren Einwurf machen konnte. Äh, Ein Moment noch. Ich, ich würde gerne noch etwas mit Ihrem Partner klären. Zurück zu ihm. Hörte ich Sie gerade sagen, es wäre besser gewesen, vorher abzubiegen? Was wäre passiert, wenn Sie das Ihrer Partnerin gesagt hätten? Also, wenn Ihre Frau gehört hätte, dass Sie den anderen Weg besser gefunden hätten? Keine Ahnung. Ja. Ach, vermutlich hätte sie mir die restliche Reise vorgehalten, dass ich nicht auf Sie gehört habe. Jetzt wende ich mich wieder an Sie. Was hätten Sie denn gemacht, wenn Sie diese Worte von ihm gehört hätten? So etwas würde er nie sagen. Naja, jetzt hat er es doch gerade gesagt. Also wie hätten Sie reagiert, wenn er die Worte bereits im Auto gesprochen hätte? Ich hätte ihn gefragt, ob er krank ist. Er hat noch nie einen Fehler zugegeben. Hätten Sie ihn aus- oder angelacht? Es bedurfte noch ein längeres Anbieten von neuen Denkansätzen, damit die beiden anders als in ihrer gewohnten Hickhack-Form miteinander umgehen konnten. Am Ende war es mir dann doch möglich folgendes zu zeigen, ob der Fahrfehler ein Fehler für die Beziehung darstellt, hängt von den beiden ab. Denn wenn die beiden durch das Missgeschick ein neues Bild voneinander bekommen hätten, wenn also SIE gemerkt hätte, wie sie es ihm schwer macht, sich unsicher zu zeigen und ER gespürt hätte, dass sie ihn auch mag, wenn er nicht perfekt ist, dann wäre es am Ende ein Glück gewesen, dass er sich verfahren hat. Deshalb mein Fazit. Ob ein Fehler ein Fehler war, weiß man erst am Ende aller Tage, denn man kann mit der nächsten Handlung die vorige zu einem Erfolg umkehren. Oder sehen Sie das anders?